Grüß Gott! Für den Privatmann ist das gaf das, was die Werkstätten der Graz Holding Services für die Stadt Graz sind. Was das genau ist, das werden wir in dem folgenden Bildbeitrag sehen. Ich freue mich schon sehr. In den Kommunalwerkstätten. Was wird dort alles gemacht? Extrem viel. Eigentlich so gut wie alles. Es wird geschwazt, Ersatzteile werden beschafft, Reparaturannahme ist dort. Es gibt ein Lager und ein Magazin, es gibt eine Spenglerei, eine Lackiererei, es gibt eine kleine Sandstrahlanlage und es gibt 46 Mitarbeiterinnen inklusive fünf Lehrlingen. wir haben gesehen, dass jetzt schon alles ziemlich gut läuft, wird. aber 2017 wird es noch besser laufen für die Werkstätten, weil dann kriegen Sie ein neues Areal. Und es wird noch schöner, noch größer und, und kommunikationstechnisch noch anspruchsvoller und cooler. Die Werkstätten sind für die Wartung, die Instandhaltung und die Reparaturen kommunaler Fahrzeuge verantwortlich, das heißt zum Beispiel für Müllfahrzeuge oder Schneeräumfahrzeuge. Hier zum Beispiel ist es von großem Vorteil, dass es schön ist, wenn man die Schneeketten anlegt. Weil dann wird er nicht kalt, wenn man das macht. Und schon geht es ab mit den Schneeketten mitten hinein. Da kriegt man jetzt die Bestreuung auf. Die. Ja, und den Schneepflug und schon ist Winter, wenn man draußen ist. Zack und alles ist zusammengekramt wir kommen durch die Stadt.